Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Wir sind die Froschkönige aus Düsseldorf und wir helfen Kindern. Heute setzen wir unsere Reihe Vorstellung unserer Mitglieder fort. Heute begrüßen wir Herrn Heiko Legner, Gründungsmitglied der Froschkönige, damals am 30. April 2007. Na schön, dass Sie uns besuchen. Als Gründungsmitglied ist das immer ein Highlight, wenn ich ein Gründungsmitglied hier habe. Ja, weil Mitglieder, okay, liebe ich alle, aber die Gründungsmitglieder natürlich ganz besonders. Die sind ja von der ersten Stunde an da. Wir kennen uns ja auch schon von der ersten Stunde und schon darüber hinaus einige Zeit. Ja, schon fast 20 Jahre. Mein Gott, so lange ist das schon her? Dann mhm. bin ich aber alt geworden. <lacht> Wer nicht? Ja, bei Ihnen sieht man es aber nicht. Ja, danke. Gerne. haben sich gut gehalten. Vielleicht macht das auch der Spaß an der Arbeit, die die Froschkönige bereiten. Ja, auch ich denke, im Alter sollte man auch ein bisschen ein bisschen Stress haben. Ne? Und nicht nur auf dem Sofa sitzen und sich langweilen. Ne? So, ich denke, das hält auch ein bisschen jung, wenn man so noch agil unterwegs ist. Ne? Ich denke, gelangweilt haben Sie sich sowieso in Ihrem Leben nicht. Und von daher, Sie haben immer was für Kinder getan. Sie tun heute noch was für Kinder. Ja. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jeder der Kinder liebt. Und äh, ich bin Vater eines fünfjährigen Sohnes, äh, liebe mein Kind. Und äh, deshalb tue ich auch gerne anderen Kindern etwas Gutes. Der Verein Froschkönige gegen Kinderarmut e.V. Äh, seit seiner Gründungszeit äh, hat ja vieles, vieles Gutes bewirkt, vieles Gutes getan. Viele Kinder, die unabsichtlich in Not gekommen ja. sind, äh, vielen Elternteilen auch, die sich nicht mehr zu helfen wissen, wie sie denn den Einkauf erledigen sollen, mhm. wie sie die Kinder in der Schule unterstützen mhm. können, wie sie im Kindergarten den Kindern auch mit Kleinigkeiten, wie ein paar neuen Pantoffeln oder sonstigen, Freude machen können. Ähm, wenn man das sieht, dass man das auch anderen weitergeben kann, dann kriege ich immer noch Gänsehaut, auch heute noch, dass man sagt, man engagiert sich dafür und hilft diesen Kindern und Eltern. Ja, und Herr Legner, wir haben ja auch ähm, zum Ziel, Paten zu suchen für unsere Kinder, die Zahnspangen äh, zum Beispiel äh, mittragen, die ähm, Schuhpaten sind, die Schokoticketpaten sind. Weil es ist ja so, dass die Kinder, wenn der Schulweg zu kurz ist, das Schokoticket nicht übernommen wird von der Schule, vom Staat und so weiter. Und die Eltern es dann bezahlen müssen. Und ich sag mal, diese fast 40 Euro im Monat, wenn man da vier Kinder hat und hat es wie ein kommt man damit nicht klar. Ja, dann äh, müssen wir einspringen, meistens, weil ähm, das kann sich keiner erlauben von unseren Eltern. Ja? Ich weiß nicht, die Schulwege werden ja auch nicht kürzer. Die Schulen sind oft äh, viel besetzt, das gerade was in der Nähe ist, äh, fußläufig nicht mehr zu erreichen. Da wird es für die Kinder und auch für die Eltern schon schwer. Und es ist unverantwortlich, Kinder auch morgens äh, im Dunkeln, jetzt hm. gerade auch wenn die Winterzeit wiederkommt, ja. Alleine über die Straße zu lassen. Ähm, klar, es sind viele Eltern, die, die sich die Zeit nehmen, die sich auch die Zeit nehmen müssen, ja. verantwortungsbewusst, ihre Kinder zur Schule zu bringen. Aber irgendwann wollen die Kinder ja auch mal alleine. Ja, Und also sie müssen die, selbstständig, sie müssen auch selbstständig werden. werden, ja natürlich. Ja. Ja. Und ja. auch ein Schulweg von einer halben Stunde ist, glaube ich, heute nicht selten. Und von daher ist es wichtig, auch in diesem Bereich zu unterstützen. Immer wiederkehrende Kosten. Ja die man einfach auch ein bisschen entlastend durch, ich sag mal, vielleicht ein Euro oder zwei Euro am Tag sind ein Schokoticket für ein Kind im Monat. Und von daher sehr genau. gerne. Genau. Ja. Wir haben ja Gott sei Dank auch Paten, die das genauso sehen. Ja? Wir haben ja für alle unsere Kinder Schokoticket-Paten gefunden und auch Schuhpaten Dank unserer ich sag mal Öffentlichkeitsarbeit, die wir auch machen und ähm, auch aufgrund unserer Erfolge, die wir vorweisen können. Ich habe jetzt gerade gestern einen Spender hier gehabt und habe ihm eine Mappe gezeigt mit unseren über 18-Jährigen zum Beispiel. Ja? Ähm, wir hatten ja vor zwei Jahren die Satzung geändert, dahingehend, dass wir auch die Kinder, die in Ausbildung gehen und die ins Abitur, ins Studium gehen, ähm, weiter unterstützen können und nicht mit Volljährigkeit 18 aufhören und das hat ja unsere Arbeit gezeigt, dass wir da ansetzen müssen und etwas uns weiterentwickeln. Der Spender gestern, der war so begeistert, dass wir über 20 Kinder in dieser Mappe hatten, die alle was geworden sind. Da waren drei dabei mit Abitur und Studium. Die anderen haben bereits ausgelernt und Gesellenbrief und die oder aber in die Lehre gekommen und fangen jetzt an oder eine zweite Lehre obendrauf gesetzt haben. Na, das ist unser Erfolgskonzept. Wir geben, wir geben Kindern ja auch bei den Froschkönigen die Möglichkeit, sich von Anfang an, wenn sie hier in dieses Konzept passen, ähm, zu entwickeln. Ja, natürlich. Man zeigt die Erfolge in der Zeitung Quark. Wir haben den Internetauftritt, den tollen mhm. bei Facebook, wir haben den eigenen Internetauftritt bei den Froschkönigen. Und man kann immer wieder verfolgen, wie die Kinder unterstützt werden, welche Erfolge sie für sich verbuchen können mhm. und wie glücklich sie auch damit sind, dass sie generell Unterstützung erfahren. Ich glaube, die Eltern könnten es nicht stemmen, ein Mädchen oder einen Jungen auf eine Musikschule zu schicken, wenn das Talent dafür da ist. Ja. Oder sei es nur Trommel spielen lernen ja. oder schwimmen. Ja, ganz wichtiges Beispiel, viele Kinder können gar nicht schwimmen. Also alle solche Sachen werden ja durch die Froschkönige ermöglicht. Und wenn sich das über Jahre zieht und auch die Dankbarkeit und ähm, die Freude in dem Gesicht deiner Kinder mhm. auch zu erkennen ist, dann hat man auch die Möglichkeit hier ja weiter zu wachsen. Und ich finde gut, dass wir die Satzung damals geändert haben, gesagt haben, nein, wir machen nicht mit 18 Schluss, hier gibt es nichts mehr, sondern Kinder sind so lange Kinder, wie sie sich entwickeln in dieser... Ja, und Herr Legner, das konnte man aber, als wir gründeten und die Satzung geschrieben haben, konnte man das ja nicht wissen. Das hat ja erst unsere Arbeit gezeigt. Ne? Im Laufe aber der Jahre. wir werden und entwickeln uns ja, ja weiter. <lacht> Gott sei Dank. Ne? Ja, also äh, wir sind schon sehr stolz, ne? wenn man so zurückblickt und sieht, was so aus unseren Kindern geworden ist. Also gerade wir als Gründungsmitglieder, die ja... 14 Jahre nur schon, äh, unserer Lebenszeit äh, hingeben, sozusagen, um diesen Kindern das zu ermöglichen. Und man sieht es am Henry, der vor ein paar Wochen uns hier, 13 Jahre alt, ein Interview gegeben hat und gesagt hat, wie stolz er doch ist, in der Förderung zu sein. Und ähm, ich ihn gefragt habe, ob er keine Angst hat, dass er gemobbt wird, ähm, dass die Mitschüler ihn sehen oder so, und sagte nein. Vielmehr doch, er sagt, er hätte Angst, aber äh, die Förderung würde überwiegen und das Gute, was er aus der Förderung zieht, äh, wäre ihm mehr wert als das Mobbing. Und das ist natürlich schon toll, was für ein Selbstbewusstsein unsere Kinder auch haben. Mhm. Ja? Und da sind wir natürlich auch ein Teil dran. Schuld, sozusagen. Aber, aber Kinder und Eltern brauchen sich vor dem, dass sie Hilfe und Unterstützung bekommen, glaube ich, gar nicht schämen. Nein. Es ist für jeden der Hilfe, nehmen wir die Flutwasserkatastrophe, die jetzt war, wo mhm. überall angeboten wird, sie bekommen Hilfe, schnelle Hilfe, unbürokratische ja. Hilfe mhm. und ähm, jeder ist dankbar oder sollte auch dankbar sein, wenn ihm was entgegenkommt. Ja. Wir klauen ja keinem was. Es ist ja so, dass wir das, was wir den Kindern geben, die es sich selber nicht möglich machen können oder die Eltern es nicht möglich machen können, die Unterstützung geben. Und ich glaube, das ist ein Positives, was man nach außen geben kann. Und selbst die Kinder gehen damit positiv um. Gott sei Dank. Ja. Herr Lickner, bleiben Sie uns erhalten im Verein. Auf keinen Fall. <lacht> Natürlich werde ich, werde ich weiterhin äh, in meinem Rahmen, den ich für den Verein opfern kann, auch weiterhin da sein. Ja. Liebe Zuschauerinnen, unser Herr Legner ist ja heute hier und nicht nur, dass wir ihn vorstellen als Gründungsmitglied. Nein, er ist ja auch ganz engagiert bei uns im Verein. Ich kann mich daran erinnern, Herr Legner, dass eine Familie mit fünf sechs sieben kinder sieben kinder waren es okay. ja auf einmal kinderzimmer brauchte wir diese kinderzimmer besorgt haben und sie mit ihrer ganzen mannschaft da rein sind und haben ähm, tapeziert die wände äh, verputzt tapeziert die böden raus und, und und und und haben da richtig den kindern ein paradies geschaffen die Möglichkeit besteht ja auch nur, mit der eigenen Firma bei den Froschkönigen aktiv zu sein, weil halt so viel Gutes auch von außen kommt. Und wenn nun mal Wetten zur Verfügung gestellt werden, den Froschkönigen neue Schränke besorgt werden, damit die Kinder ein schönes Zuhause kriegen mhm. und nicht nur auf Matratzen schlafen müssen oder auf irgendwelchen ähm, ja, Kissen, die auf dem Boden liegen, sondern sich wohlfühlen können in ihrem eigenen Heim, dann bin ich mit der Mannschaft gerne da und äh, Malerarbeiten, Schreinerarbeiten, sowie auch Boden, Teppich, Tapete und alles, was dazugehört, den Kindern etwas Gutes zu tun. Herr Legner, wo Sie das gerade sagen, da waren Matratzen gerade der, der, äh, das Stichwort. Können Sie sich erinnern an unser aller allererstes Projekt noch, diese verschimmelten Matratzen mit dem Michael damals zusammen, mhm. ja? Ja. wo wir in der Nähe vom Höherweg waren und mit Schimmelsporen da zu kämpfen hatten in der Wohnung, wo die beiden Söhne da auf vergammelten, verschimmelten Matratzen gelegen haben und sie da mit ihrer Mannschaft rein sind und haben da alles sauber und wie sagt man desinfiziert. Desinfiziert, ja. Sporen reingemacht. Ja, genau. es, es gibt nichts Schlimmeres als Familien, die im Schimmel leben müssen. Es schadet der Lunge, es schadet nachher dem Kopf. Ja. Das ganze Immunsystem ja. wird ja auch ja. dementsprechend mit Leidenschaft gezogen. Viele reagieren allergisch darauf, bekommen chronische Bronchitis ja. und sonstiges. Ja. Das kann man den Kindern nicht zumuten. Nein. Also von daher sind wir auch mhm. da in dem Bereich, mhm. ob es jetzt Matratzen sind, die verschimmelt sind, äh, rauszunehmen, ja. äh, Wände zu machen, die ja. dort dementsprechend äh, verschimmelt sind. Das kann man den Kindern nicht zumuten. Und ich Nein. glaube auch, dass einige ähm, der Städte und Kommunen da manchmal ein bisschen zu wenig reagieren, aber dafür sind wir dann da. Und das ist das Schöne, man arbeitet zusammen Hand in Hand und gibt wieder ein bisschen Geborgenheit ja. fürs Zuhause. Aber das geht natürlich auch nur, weil sie so eine eigene Firma haben, ne? Legner und Söhne und äh, Baupower. Ne? Also äh, das geht ja Hand in Hand und wenn wir nicht das große Glück hätten, sie zu kennen äh, mit dieser tollen Firma, äh, dann äh, müssten wir vielleicht das ein oder andere Mal auch äh, sehr tief in die Tasche greifen. Ne? Das ist wieder das, was ich auch schon gesagt habe, ähm, helfen macht Freude und wenn man helfen kann, sollte man das mhm. auch tun. Man mhm. muss es nicht immer nur mit materiellen Dingen tun, auch viel Körpereinsatz oder auch mal ja. viel Manpower hilft schon viel und wenn wir damit ja. helfen können, sehr gerne. Auch Zeit, ne? mhm. das heißt also einfach auch in die Wohnung zu gehen und zu sagen, okay, ich tapeziere das jetzt ne? oder ich mache das oder ja, dafür danken wir Ihnen, aber es ist ja nicht alles, was Sie tun dass sie mal die eine oder andere Wohnung tapezieren. Ich kann immer auf sie zählen, wenn Trödelmarkt ist. Sie schaffen die Trödelsachen aus dem Keller und wieder in den Keller rein und bauen hier teilweise mit auf und stehen teilweise mit am Trödel. Haben wir ja auch schon alles erlebt, damals auf dem Messeparkplatz immer stand der Herr Legner morgens schon um halb sechs mit uns am Trödel. Also, ähm, Sie sind ja schon sehr engagiert, ne? Es macht ja auch Spaß. Mhm. Die kleine Familie, die, die hier sind, mit den Froschkönigen, den Mitgliedern und äh, den helfenden Händen drumherum, ist es ja auch immer wieder ein Erlebnis dabei zu sein. Und von daher mache ich es sehr gerne. Ja, ich möchte aber auch erwähnen, Herr Legner, Sie waren äh, 2017, soweit ich mich erinnere, ähm, Regimentsschützenkönig von den St. sebastianus schützen hier in Düsseldorf, mhm. von dem großen vor allem ähm, unter Lothar Ingen, wenn ich mich äh, recht entsinne. Mhm. Ähm, da haben Sie ja ganz groß für uns ähm, Reklame gemacht und äh, haben für uns gesammelt. Äh, schönen Dank nochmal dafür, dass Sie unsere Idee und unseren, äh, ja, unsere und Vision uns einfach, ja. Ja, einfach weitergetragen haben, auch ins Brauchtum. Das fand ich sehr schön von Ihnen damals. Es geht auch, die Schützen sind, wenn sie können, auch sehr hilfsbereit und haben immer ein offenes Ohr für Hilfenbedürftige. Das werden wir auch weiterhin fördern und auch unser Verein gehört in diese Kategorie rein. Wir brauchen Unterstützung und wir müssen auch Menschen haben, die sich mit uns für andere engagieren. Ja, genau. Genau so. Und dann erinnere ich mich noch sehr gut dran äh, an dieses wunderbare Inselfest, was ihre Familie mit ausgerichtet hat, was da zu unseren Gunsten auch ging. Damals auf der Wiese, das war so schön und das war so eine Hitze. Das war, war kaum auszuhalten, aber es war so toll. Die Menschen haben alle zusammen gestanden und ihre Eltern und sie. Und es war so schön und so harmonisch. Und äh, an sowas erinnert man sich immer gerne. Und vor allen Dingen ganz besonders, wenn es die eigenen Mitglieder auch machen. Ja? Hilfe, wenn man Hilfe geben kann, ich glaube, Hilfe mit Freude steckt an. Ja, und von Freude. daher hat man die ganze Familie eingebunden ja. und auch mein Vater, meine Mutter haben es damals sehr begrüßt, ein Fest zu engagieren oder auf die Beine zu stellen, was dann den Erlös auch dementsprechend wieder den Froschkönigin zugutekommen lässt. Es sind Kinder, wir mhm. haben Spaß, wir hatten eine Kinder, wir haben eine Hüpfburg da, wir haben es publiziert, ja. dass wir dementsprechend den Verein nach vorne bringen. Sie durften kommen, sie waren eingeladen, sie haben noch mal ein bisschen was erzählt über den ganzen mhm. Verein. Und diese Hilfe macht einfach Spaß und dann ist die ganze Familie auf einmal dabei. Mhm. 1100 Euro hat es gebracht. Ne? Stolzes Sümmchen. Ja. Nicht hier die Karnevalisten ich... 1111, aber <lacht> 1101 Euro sind. Mhm. Jeder Cent ist wichtig, mein ja. Lieber, jeder Cent. Ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren. Es war mir eine große Ehre, eine große Freude. Und ähm, ja, kommen Sie bald wieder uns besuchen und ähm, für Sie und Ihre Familie alles Gute. Dankeschön, Ihnen auch und ich bleibe uns gewogen. Liebe Zuschauer, das war das Interview mit unserem Gründungsmitglied Heiko Legner. Und bitte denken Sie dran, teilen Sie uns, liken Sie uns, abonnieren Sie uns. Tschüss, bis ganz bald. Tschüss.